Kurz erklärt, Cloud. Cloud bezeichnet übersetzt eine Datenwolke und beschreibt einen Speicherplatz für Daten, dessen Ursprung nicht lokal ist. Das bedeutet, der Speicherplatz befindet sich nicht auf dem Computer oder Smartphone selbst, sondern wird von einem externen Dienstleister online angeboten. Das spart nicht nur lokalen Speicherplatz, sondern ermöglicht es dem Nutzer, unabhängig von seinem Gerät oder Ort, an dem er sich befindet, auf die Daten zuzugreifen. Der Zugriff erfolgt über den Browser oder Applikation. Das ermöglicht auch einen simplen Austausch von Daten mit anderen Nutzern.